Hallo ihr Lieben, hier ist so wieder euer Ritze und heute habe ich natürlich wieder einen Gast bei mir, den wir, oder der hat mich jetzt schon wirklich lange begleitet. Er hat schon mit mir gekocht. Ich denke mal, man kann auch sagen, Alessio ist schon zu einem coolen Kumpel, zu einem Freund geworden, äh, weil wir wirklich viel, viel zusammen Projekte unternehmen, wie auch immer. Und da gibt es natürlich auch eine Bindung, ähm, sagt man dazu. Und äh, heute sizilianische Küche. Mit Alessio. Wie geil ist das denn, oder? Alessio, willkommen. Hey, Bam. bam. Und jetzt lassen wir uns Ciao. hier gleich mal hier richtig Gas geben, oder? Wir kochen lecker sizilianisch heute. Aber, ja? was müssen wir vorher noch machen, Alessio? Ja, was müssen wir machen? Das Octabus. Nein, erstmal eine Kochjacke anziehen, oder? Ah, ja, stimmt. Ja, okay, also bis gleich. Bis bleibt gleich. dran. Ciao. Ciao. Das Immer wieder, Alessio. Hallo, Bam. Hey, Bam. du ja. hast eine coole Jacke an. Ja, was ist so. los? Ja, Rizzo Koch. Ich yeah. glaube, der erste Koch, der heute mit Rizzo kocht, der auch eine Rizzo jacke anhaben kann, darf. Wie auch immer. Darf klingt blöd, oder? Nur die Arten kommen im Garten. Deswegen, haben wir haben genau das Geile. Alessio, du entführst uns heute in die sizilianische Küche. Genau. Heute also, Prego, deine prego. Kamera. Ciao, Bam, Leute. Heute machen wir eine Spaghetti mit Meeresfrüchten. So, wir haben lecker Vongole, geile Garnele, Muscheln und Polpo. Okay. Wir, haben eine schöne, äh, wir haben schon Kräuter gemacht, so, mit Öl, ein bisschen Pikante, ein bisschen Zwiebel. Wir haben natürlich äh, das beste Pasta von Scambaro. Schöne Grüße in Leipzig. So, dann machen wir zuerst eine salat und äh, kochen wir schön erstmal mit Salz und Pfeffer. Lassen wir ein bisschen, äh, äh, sag mal so kochen, ja? Und dann äh, äh, machen wir einen geile Salat. Ja? Okay, also lass uns anfangen. Du hast gesagt, als erstes der Polpo. Polpo ist natürlich hier. Das ist eine normale hier ist eine Delikatesse in Deutschland. Bei uns ist Alltag. Also, jeder in die sizilianische Küche, machst du den Kühlschrank auf, gibt es immer Polpo. Eine, ein Polpo. Ja. Gibt es früh, mittags, überall immer Polpo ist dabei. Du machst so ja. geile Burger, habe ich gesehen. Ja, ne? ich mag es auch, das berühmte Hochtapus-Burger. Geil. Äh, wir grillen schön und wir haben, wir haben eine Kräuter. Machen wir eine Kräutermarinade und äh, lecker Panini mit selbstgemachtem Brot. Ja, die kommen sehr gut an. Und äh, ja, kannst du nicht überall. Ne? Mal was anderes als wie mal, eine normale Bratwurst, mal oder? Was an, mal was anderes. Genau. Es ist lecker, frisch, mediterranisch. Geil. Ja? Ich mal. liebe es. Okay. Jetzt. Okay, jetzt hier. Oktopus ab ins Oktabus. Wasser. Hast du eigentlich gewusst, dass der Oktopus ein richtig schlaues Lebewesen ist? Ja? Habe ich gewusst. Da sollten manche Leute ein bisschen mehr essen davon, oder? Ja, na klar. Ich schätze normalerweise zwei, dreimal die Woche. Immer auch salat weil ich liebe es. Ne? Okay, jetzt lassen wir kochen, äh, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Aber dieser Oktabus ist richtig groß, deswegen muss er kochen. Ja? Stunde kochen. und bei dir habe ich das erste Mal so gesehen, einfach. Ne? Die italienische Küche ist wirklich schnell und einfach. Einfach, es gibt keine Schnickschnack. Ja. Olivenöl, Zwiebel, Knoblauch und das war's. Also brauchen wir keine Sahne, wir brauchen keine spezielle etwas. Äh, no? Also italienische Küche ist einfach geil. Und der Punkt ist, hier kommt noch kein Gemüse rein und gar nix, nichts rein. Nichts, nix. Salz. nur Salz, fertig. Genau. Normalerweise, wenn ich in Sizilien bin, da mag ich mit äh, äh, Salzwasser von Meer. Weißt du, Da nehme ich ein Heimer Wasser von Meer und dann mag ich rein. Weißt du, das ist geil, ist das. Mega. Mega. Weißt du? Könnte man theoretisch auch am Strand in Sizilien ein kleines Feuerchen machen? Klar, kannst du. Kessel drüber hängen? Klar. Pulpo rein? Ja. Hab in Sizilien. Ey, ab nach Sizilien. Ja. Natürlich, wir haben eine geile Küche, geile Frisch. Weißt du, Sonne, Meer. Die Leute sind alle, äh, sagen wir so, äh, freundlich. Selbstverständlich. Wenn immer die Sonne scheint, Du würdest auch so sein, ja? Absolut. Ja. Genau, erzähl mal was machst du jetzt noch nebenher oder ich ganz kurz. Ich wäre mal hier für den Salat, äh, mache ich mal ein paar parmesan fertig. Okay. Äh, wo man so ein bisschen Rucola-Salat mit Tomate, den Pulpo noch mit reinmachen können. Okay. Top. Vielleicht einen gegrillten äh, Brokkoli noch mit dazu. Und äh, ja, du ich machst jetzt was? Ich fange an mit, äh, ich mache ein bisschen Wongole, ein bisschen Muscheln, ein bisschen äh, anbraten und so eine trick ragazzi ja schau mal das sind die wongole no? siehst du die leben noch machst du bisschen salz rein die gehen auf und zu no? das bedeutet die sind sehr frisch das ist immer ein zeichen halt das ne? ist ein zeichen immer wenn dir wongole kauft bisschen salz oben drüber und dann man merkt so wirklich, dass die frische sind, wenn die auf und zu geht. Dasselbe natürlich auch bei den Miesmuscheln. Bei ne? Miesmuscheln genau dasselbe oder ein bisschen. Bei Miesmuscheln kann man auch also ein bisschen Zitronensaft. Ne? Genau. wir so muss bisschen... mal demonstrieren? Ja, wir. Können, können wir, wir zeigen das mal? Nimmst du dir eine raus oder zwei? Eine reich. Okay. Wie geht die zu? Die Leben. Äh, Im Endeffekt, ja also ich habe damals mit meinem, mit meinem Pizzaiolo, mit Andrea, wenn wir Muscheln gehabt haben im Restaurant, okay. haben wir die auch mal frisch gegessen. Ja, man kann auch. Das heißt, ein bisschen, einfach da ein bisschen raus Ein bisschen Zitrone, bisschen Pfeffer. Mega. Ich brauchst du keinen Salz, weil normalerweise gibt es so dieses diese Wasser, eigene Wasser. Genau. Deswegen brauche ich nur ein bisschen Pfeffer. Ich esse auch äh, Austern, Muscheln, so auch roh. Okay. kein Problem. Bei uns in Sizilien gibt es eine spezielle Garnelle. Ähm, die sind ungefähr so groß. Die sind sehr rot. Na? Die kommen aus Mazzara del Vallo. Das ist eine äh, kleine Stadt äh, in der Nähe von Trapani. Ja, Das ist eine besonders garnelle Sorte und äh, da kann man richtig roh äh, essen. Ja. Die schmecken wunderbar und, äh, aber hier das leider das Problem kriegen wir nicht in Deutschland, mhm. weil das ist nur in diese Gebiete werden äh, äh, gefangen. Okay. Das gibt es nicht viele. Das sind natürlich Artikel, die mit Sicherheit dann äh, auch beim Patrick, also bei Edeka Müller, Vorbestellt werden müssen, ne? weil ja, heute hast du sie mitgebracht. Ja, selbstverständlich. Äh, aber ansonsten sind das Artikel, die kann ganz man einfach bestellen. Kann man bei können. Patrick ähm, Wildruf, Edeka Müller bestellen. Gibt's, ne? Bestellen es alles da. Genau. Oh. Okay, Gut. Wollen wir anfangen? Ich an jetzt Ein, mit. was habe ich noch? Okay. Äh, du hast kostbares Olivenöl ja. aus Sizilien mitgebracht. Ja. Und es ist so kostbar, dass wir es natürlich auch verschlossen haben. Genau. Nein, wir haben es im Prinzip äh, einfach mal aufgetaut. Das heißt, weil bei gewissen Temperaturen natürlich der Aggregatzustand sich äh, verändert beim Olivenöl. Genau. Du hast gesagt, Olivenöl lagern. Also die Olivenöl. Immer dunkel. Dunkel. Immer lagern in im Dunkel. Äh, diese Olivenöl ist eine besondere äh, Sorte von Oliven. Die Oliven äh, heißt Tonda äh, Blair. Die kommt auf Frantoy äh, Cutrera. Das ist bei Chiaramonte Gulfi. Das ist gute Freunde von uns. Ähm, Dieses Olivenöl ist äh, mit Hand gepflückt im äh, Oktober und wird gepresst, kalt gepresst und das ist die erste Saft. Ja? Deswegen ist es etwas Besonderes. Ähm, man kann man dann probieren. ist schön äh, grün. Und äh, diese Olivenöl könnt ihr bei mir bestellen, wwwalesio No? Ja. Aus unserer Internetseite. Also, das ist auf jeden Fall ein Olivenöl. Da sollte man auch nicht aufs Geld achten. Ne? Olivenöl, Olivenöl ist ein gutes Olivenöl. Olivenöl. Ist, äh, also, gut Olivenöl äh, kostet ein bisschen Geld. No? Wir Sizilianer wir äh, essen jeden Tag einen Löffel von Olivenöl. Okay, hier. Jeden Tag ein Löffel Olivenöl. Weißt du? Da bist du wirklich deine Mage. Ist richtig frei. Weißt du, das ist. Und schmeckt hier. Oh, das, das schmeckt Hammer. so frisch nach Kräutern, nach äh, Artischocken, nach Gras. Also das ist wirklich äh, fantastisch. Okay? Ich schreibe jetzt hier erstmal den Parmesan. den wir natürlich nicht für unsere Pasta brauchen, ne? weil Meeresfrüchte hm. und Fischgerichte Nein, das Pasta passen nicht zusammen. Gibt es äh, kein Parmesan? Es und gibt Töp, keine. Ne? no go. No go. Gute no go. Fisch, gute Nudeln, gibt es kein Parmesan. Natürlich die Geschmäcke sind immer unterschiedlich. Ne? Also bei mir im Restaurant kommt keine äh, Parmesan auf. So, ich habe was äh, vorbereitet. Ja, das ist ein Rezept äh, von meiner Mama. So, was hast du da drin? Olivenöl, das ist Zwiebeln. Olivenöl, Zwiebel, Knoblauch, bisschen äh, äh, Tomaten. Ja, ist ein bisschen äh, scharf. Okay. Hast du auch. Carbon? Carbon hast du keinem drin. Carbon habe ich nicht. Okay. Das passt nicht. Lorbeer hast du auf jeden Fall Lorbeer, ein bisschen Lorbeer. Weißt du, das ist eine geile Mischung. Leute, ist wunderbar. Ihr könnt ja zu Hause machen Olivenöl, bisschen Kinoblau, bisschen Zwiebel, bisschen Lorbeer, bisschen Tomaten einlegen und könnt eine geile Soße drauf machen. Und ja. vor allem, das, das hält sich auch eine ganze Weile. Ja, ne? klar. Das Ganze vorbereiten, machst so. du für die Saison fertig. Okay, wir machen ein bisschen Wongole. Bisschen Muschel, Missmuschel. Jetzt sind ja die Monate mit dem Buchstaben R, so hat man es gelernt bei uns. Genau. Ja, alle Monate mit R sind Jetzt, Muschelmonate. Ja, sind geile Muscheln. Ja. Die sind richtig groß. Okay? Und viel Fleisch. Wenn du... Juni, Juli, August... gibt es auch Muscheln, aber die sind sehr klein. Ne? Ich mag besonders nicht. Ne? Deswegen müssen wir das achten. Immer. So, ich habe jetzt hier einfach mal den Parmesan gerieben, lege den hier auf mein Backblech aus. Ja. Dann geht er ab in den Ofen. So, wir löschen ein bisschen, bisschen Weißwein. Natürlich haben wir ein Sizzinianische Wein, ein Grillo. Danke, Patrick. Okay. Das wäre jetzt kurze Alvino Bianco, oder? Das ist kurze Muscheln äh, Albino Bianco normalerweise. No, aber wir wollen eine Spaghetti mit Meeresfrüchten machen. Da tun wir auch ein bisschen äh, Tomatensauce herrlich. herrlich. Das ist. Hm, Mama, ich liebe dich. Oh, herrlich. Danke Dieser Mama. Luft. Meine Mega. Mutti hat mir alles beigebracht. Äh, ich war immer. Äh, neben meiner Mutti habe ich immer, ich war ein schlau Kind, ich habe immer geschaut, was sie macht, wie das macht, welche. Weil manchmal ist wichtig, erst Salz, dann Pfeffer. Erste, du musst immer wissen, Olivenöl, dann musst du äh, Knoblauch, dann Zwiebel, weißt du? Ja. Nicht einfach. Weißt du? So, jetzt gehen die Muscheln auf. Ja. Was gibst du jetzt hier noch zu? Jetzt, ich tun, wenn die noch ein bisschen fertig sind, tue ich ein bisschen Garnele rein. Ja. ja sonst, die Garnele, Wenn ich mache vorher Garnele, dann wird die Garnele sehr hart. No? Das ist äh, Genie. Die Garnele muss saftig. No? Genau. Die brauchen zwei Minuten, drei Minuten und dann sind fertig. Okay. Die Garnele. No? Was macht unser Oktabus? Ich werde mal hier zwischendurch die. Kannst du ein bisschen, ja. Das passt aber also zumindest erstmal hier auf Schau Temperatur bringst. Schau mal wie Kling. geil ist, ne? hm? Ja, und du riechst halt schon die Schärfe halt. Schau mal die, die, halt, mu halt, ne? die Muscheln. Merkst du das? Ja. Die gehen langsam alles auf, ja. Schau mal, siehst du? Das ist ein Zeichen, dass die, die, die Muscheln sehr frisch sind. Ja. ja. Was für ein geiles Bild. Ja. Leute, das ist einfach Küche. Also keine Schnickschnack. Ist ganz einfach. Im Endeffekt hat sie halt. Ne? Ja, das schnell ist, gemacht. Die sind schon fertig. Weißt du? Habt ihr äh, dieses Öl da, diese Marinade? Mhm. Ist die erwärmt oder ist hier alles im kalten Zustand? Alles in äh, kalten Zustand. Das heißt, man nimmt sich hier einfach so ein Glas daher. nämlich ich ein Glas. Ja? Alles no, klein geschnitten. Klein geschnitten. Und dann machst du Olivenöl rein. Best, fertig. Bestes du musst, Olivenöl. Ja, das Beste. Du musst äh, keine billige von Discount gehen. Wenn du Discount, dann brauchst du sowas nicht machen. Ja? Äh, dann lassst du zwei, drei Tage äh, stehen. Du musst immer schütteln. Ja. Und dann ist äh, fertig. Perfekt. Du kannst auch normalerweise so auch eine Bruschetta machen. Machst du ein schönes Brot. Schön im Ofen. Schön, weißt du, schönes und dann kannst du obendrauf diese, diese Marinade machen und kannst du essen und danach sprichst du Italienisch. Sehr geil. Auf jeden Fall. Sehr sehr geil. Gut, ja. dann werde ich mich mal hier um den Salat auf jeden okay. Fall noch kümmern. Schön Rucola, paar Tomaten, Kirschtomaten oder hier Datteltomaten in dem ja. Fall. So, ich nehme jetzt ein bisschen, zwei, drei Garnele. Okay. Ich mache die Garnele auf und dann gibt's so einen kleinen Damm, ja, da musst, äh, musst du wegmachen, weil sonst die werden äh, die, diese, die Garnele ein bisschen bitter, nehmen wir den Damm weg, okay, siehst du? Und dann rein. Du willst ja auch nicht das essen, was die Garnele als letztes gegessen hat, ja, oder? Ja genau, deswegen, muss man ein bisschen, äh, ne? Daran erkennt man übrigens auch einen äh, guten Gastronomen, ne? Schau mal. Die sind sehr frisch, guck mal, die weiße Fleisch. Ja, guck mal, die Fleisch ist sehr weiß. Das muss weg. Ja? Da will niemand das essen. Okay. Obwohl der Rogen bei manchen auch eine Delikatesse ist, ne? Also nicht der Darm, sondern der Rogen an sich. Ja, das ja. Aber. Ich mache grundsätzlich weg. Wollen wir hier reinschauen? Schaut mal hier. Gibt es nichts. Ja? Was hier los ist? Ey, was ist hier los? Buongiorno, Signor. Buongiorno. Normalerweise, ja, Kai, ähm wir müssen eine Muschel probieren. Na dann probieren wir eine, oder? Ja, schauen wir mal, ja? Das ist, schauen wir mal. Leute, das ist eine geile Muschel. Ja? Geil. Das ist für dich. Und eine für dich. Und eine für mich. Okay? Und noch ein Trick, ja? ihr seid im Restaurant, okay? Bestellt ihr eine Muschel, Weißweinsauce, Tomatensauce, Und viele Gäste, die wissen nicht, wie man Muschel essen. Ja? Und da frage ich mich, ey, wie soll ich das machen? ja, Hier, Kai, schau mal. Warte, ich gucke. Nimmst du eine Schale, das ist wie eine Pinzette, okay? Schauen wir mal. Okay? Nimmst du so. Hm. Okay? Brauchst du, keine, brauchst du kein Messer, keine Gabel, nicht? Du brauchst nur das. Okay? Das ist eine, eine Tipp von mir. Alessio, ich habe jetzt hier mal den Parmigiano rausgenommen, der ist jetzt schön geschmolzen, hat ja. eine leichte Farbe bekommen. Jetzt lassen wir den etwas runterkühlen. Okay. Und dann. Geben wir denn über eine Kaffeetasse. Okay. Weißt du? Und dann fällt das runter. Und wenn der abgekühlt ist, Mag haben wir dann ein können. schönes Körbchen. Okay. Ne? Gut. Dazu braucht der Rizzo bloß mal eine Palette. Die muss ich mir jetzt noch flux holen. Nudel. Ja, mehr Salz. Okay. Das ist wichtig. Viel Salz, ne? Ja. Das wissen die eigentlich schon, ne? die, die Community. Okay. Weil alles, was du jetzt vergisst, an Salz zuzugeben, kriegst du nie wieder in die Nudel rein. Nein, das geht nicht. Ja? geht nicht. Also hinterher dann noch zu salzen, bringt gar nichts das mehr. Das bringt nicht mehr. So, ziehen das mal hier ein bisschen rüber. Ich mache noch ein bisschen Weißwein. So, wir nehmen jetzt hier schön den noch etwas warmen Parmesan. Oh, sehr schön. Hey. Und stülpen den hier drüber mhm. unsere Polpo. Natürlich, wenn die Polpo fertig ist, tun wir ein bisschen auch in die Spaghetti rein. Ja. So, okay. auch mal für zu euch zu Hause quasi, wenn ihr eine Party macht oder wie auch immer, eine italienische Nacht zu Hause. Nein, nee. Hier so ein Parmesan Körbchen kannst du ein super Salato reinmachen, Gnocchis vielleicht reinmachen oder wie auch immer. Und dann aus dem, aus dem Schälchen halt essen. Ne? Also natürlich, wenn die Lockdown vorbei ist, wir kommen auch bei Ihnen zu Hause, oder Kai? Genau, darauf das wollen wir richtig. noch hinauskommen. Alessio kocht natürlich nicht nur im Restaurant, sondern er kocht natürlich auch bei Leuten zu Hause auf Partys, auf Feiern, wie auch immer. Ja. Und äh, gern kommen wir natürlich auch zusammen. Bei euch vorbei. Ein Duo. Rizzo Alessio. Man nennt es auch Ristorante. Ristorante, ja. Wir machen das Geburtstag, Hochzeit, Kommunion oder halt Special Events. Special Events wie Firmenfeier, ja. So, wir tun ein bisschen äh, äh, Polpa. Ja? Ein bisschen Öl wäre nicht schlecht, ne? Ja, ja, machen wir noch. Okay. Oh, uh, das sieht gut aus. Das sind auch Tomaten, geschälte Tomaten, da haben wir ja auch schon des öfter, öfteren mal drüber gesprochen. No? Das ist keine Schande, geschälte Tomaten zu kaufen nein, aus der Dose. Nein, nein ja? das ist gar nicht. Ja. Aber immer das Beste. Ja. Olivenöl. Frantoi Cutrera. Okay. Hey, mir tropft jetzt schon der Zahn Alessio. Ja. Soll ich dir mal ein bisschen äh, Prezzemolo hacken? Kann man machen, ja. Soll ich das mal machen? Ja. Hier geben wir bloß einfach schon mal Rucola zu den geschnittenen Tomaten dazu. Mhm. Und den Salat machen wir auch bloß ganz einfach an Alessio. Ne? Genau. Was machen wir hier dran? Ähm. Mineral, Salz, Pfeffer. Das war's reicht. Ein kleines Schuss Balsamico noch? Ja klar. Kleines Schuss Balsamico ja. mit dran. Obwohl äh, wir Sizilianer. Das ist eher eine Notgeschichte, ne? Balsamico. Ja. Wir sind ein bisschen äh, mit Balsamico. Kriegsfuß. Ja, genau. Wir äh, nehmen immer weinäsisch. Ja. Ja. Warum haben wir heute kein wein hier, Alessio? Weil es schwierig ist. Wann warst du das ja, letzte Mal zu Hause? Ja, äh, ja, ich weiß. Ich war leider letzte Mal vor zwei Jahren. Zeit. Ich wollte dieses Jahr gehen, aber leider wegen Corona und äh, konnte ich leider nicht. No? Aber ich rufe fast jeden Tag zu Hause an. Meine Mama ist da, mein Papa, mein Neffe. Wie viele Geschwister hast du, Alessio? Ich habe vier Geschwister. Eine lebt äh, hier in Dresden, mein Bruder Gabriele. Und äh, eine, Eros, die lebt in Mailand. Okay. Und dann habe ich äh, einen Bruder, der äh, noch in Sizilien Der auch Gastronom, der Dauer in Restaurant. Und meine Schwester. Der arbeitet mit meiner Mutti zusammen im Gericht. Okay. Ja. Und erzähl mal eine Story, Alessio. Wie bist denn du hierher gekommen? Ich bin. Ähm, Oder wann bist du hergekommen? Also, ich bin gekommen im September 96. Ähm, erster Mal nach Leipzig. Das war, sagen wir mal so, <höhnt> schlimme Tage in meinem Leben. Weil äh, ich bin wir sind gelandet am Flughafen. Und äh, der war September, 26. September. Das weißt du noch? Ja, ja. Also, wir sind geflogen, war 30 Grad. Aha. Und dann bin ich hier, der war minus 26. Da haben wir einen Schock gehabt, alle. Weil wir, wir waren nicht vorbereitet, ne? die ja. Klamotten und so. Da wussten wir nicht, was. Oh, das war wirklich, äh, die erste Woche war sehr hart und da waren wir neun äh, Freunde, waren wir und äh, nach einer Woche, die war, waren wir nur zu dritt. Also sechs äh, Jungs sind äh, zurückgegangen nach Sizilien, weil die haben nicht äh, geschafft. Okay. Aber äh, ich bin Stier, ja, und... Äh, habe ich Power, ist egal was, bin ich immer äh, optimistisch. Also wann hast du Geburtstag? Am 17. Mai. Mhm. Ja, Kai, wann hast du Geburtstag? Am 18. Mai. Ja, was ist hier los? Dann, dann kochen wir für euch. Warte genau. Ab. Dann feiern wir zusammen dieses Jahr. Vielleicht bei wir, dann, euch zu Hause. Dann holen wir uns noch den Mirko noch dazu, den Mirko Fuland, weil der hat nämlich am 16. Mai. Ja, da Dann klar. machen wir drei Tage Party. Drei Tage Party. Äh, Rotwein, Weißwein, Grappa. Du bringst du Balinka? Palinka? Aus Ungarn. Jawohl. Okay. Und dann. Olé. Schau mal. Hey. Was willst du mehr? Was willst du mehr? So, jetzt die Nudel. Die Nudel. Also wir haben Scambaro. Okay. Das ist eine besondere äh, Pasta mit äh, Artweizen. Die kommt aus Venedig. Wir trinken auch unsere Freund. Enea. Enea. Ciao, Enea. Enea aus Leipzig. Okay. Und äh, ja, ich arbeite seit einem Jahre mit Gambaro. Also, wir sind sehr zufrieden in unserem Restaurant. Okay, Leute. Das ist ein Trick. Ne? Okay, Leute. Äh, ja. Manche Leute, ich habe gesehen, die machen mit Zähne. Das geht nicht. Das geht nicht. Hier. Bam. Fertig. Das ist einfach. Das ist einfach, einfach. Nochmal. Bam. Pasta. Das sind jetzt aber keine Spaghetti, ne? Das sind Bigoli. Bigoli ja. und die Bigoli ist nur zu? Ja, wir nur zum Fisch. Also die sind benutzen wir nur zum Fisch. Bigoli, ja? Okay. Und äh, das ist wie Spaghetti. So. Aber, aber in Norditalien die sind, sage mal so, die die coolen Leute, sagen wir so. Deswegen Bigoli, ja. Aber okay. die sind Spaghetti. Bigoli ist äh, aber die sind von der Stärke halt schon... Ja, die sind, ein bisschen, no, die sind ein bisschen größer. Ja. Okay. Natürlich, du siehst du diese Art Weizen. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall ein anderes Geschmackserlebnis ein auch. Ein ne? anderes Geschmackserlebnis. Auch bei der Pasta sollte man nicht sparen. da ganz einfach schauen, dass man da nicht spart. Ne? Okay. Also ich äh, kann euch sagen... Ich habe etwas gelernt. Mein Papa, wenn zum Beispiel meine Mutter ist in den Discount gegangen, ist, wieder Fleisch kaufen oder so, hat, meine Mutter ist nach Hause gekommen mit die Tüte und mein Vater hat das gesehen. No go. Okay. No go. Also, weißt du, bei uns zu Hause, aber alle, viele Leute in Sizilien, gehst du an Land, dann nimmst du eine Hühner, dann nimmst du frische Tomaten. Es gibt keine Discount. So also Leute, keine Discount. Okay? Also ich kenne es nur Gutes übermacht. Ich kenne es zum Beispiel, wo ich in Rom gewesen bin. Ich werde es nie vergessen. Wir haben in der Innenstadt gewohnt. Ja. Und früh um sechs. Also wir haben ja bei offenen Fenster dort schlafen müssen im September, weil es einfach zu warm war. Ja, Rom, ja. Und früh um 6 Uhr war da ein übelster Tumult draußen auf der Straße und wir guckten da raus, was ist da los? Da bauen die unten den Markt auf. Ja. Mitten in der Stadt drinnen. Das ist geil. Und dann gibt's, der eine bringt die Tomaten, der andere bringt die Gurken, der andere bringt Zucchini, der ja. andere bringt den Fisch, der andere bringt... Achso, wir haben... Mega. Ab, deswegen du brauchst du keine... Entweder gehst du auf Frischmarkt ja. oder gute Supermacht. Richtig. Ja? Keine Discount, Leute. No go. Also, ich bin fertig. Okay, ich werde mal hier unser Geschirr auf jeden Fall schon vorwärmen, Alessio, okay. oder? Weil machen wir auch Tavolata, oder? Ja, klar. Wir essen alles zusammen. Wie sich gehört. Ich, ich mache jetzt ein bisschen Petersilie. Deine Restaurants, erklär mal hier nochmal. Ich finde ja immer, oder Robert findet es auch immer lustig, Schwizio. Ja. Was bedeutet Schwizio. Hallo, ist das, ist das Schwizio? Das ist eine Schwizio. Das ist eine Genuss. Etwas Schwizio. Also damals, äh, wo ich habe den Schwizio aufgemacht habe, ich habe mir wollte ich einen Namen überlegen, einen Namen das keine hat. Ja? Wir wissen, wir sind in Deutschland, wir sind im Ausland. Äh, es gibt so viele Restaurant Roma, Restaurant Treviso oder Bella Italia oder Bella Napoli. Und äh, du kommst rein und du weißt nicht, ob es Italiener sind, ob, ob äh, andere Nationalität. Wir haben nicht dagegen andere Nationalität. Jeder kann machen, was er will. No? Aber, weil ich äh, bin authentisch äh, Sizilianer ich mache italienische Küche authentisch. Ich arbeite mit meinen Leuten. Und äh, deswegen habe ich diesen Namen. Also ich mag Schwizio und dann kann niemand, nur die Italiener wissen, was bedeutet Schwizio. Und kann niemand nachmachen. Okay? Schwizio auf Deutsch bedeutet etwas gönnen. Wir heute, wir gönnen etwas. Frische Musche, frische Wongole, Lecker, Pasta. Okay? Das ist ein Genuss, eine Schwizio. Ja? Genau, das ist Schwizio. Okay, deswegen. Ähm, naja. Alessio, was brauchen wir jetzt noch? Wir haben. Ich, brauche, ich bin eine fertig, Kai. Ich wir warten brauche nur noch, noch. Wir warten nur noch auf die Pulpe, oder? Wir warten nur auf die Pulpe. Das ist, dauert noch. Na, noch 20 Minuten. Ungefähr. So, die Nudeln. Genau. Diese Nudel äh, al dente braucht 12 Minuten. Aber wir nehmen Reis äh, raus, so 10 Minuten. Und tun wir in die, in die Muschel rein. Okay, lassen wir nochmal 2 Minuten mit Soße kochen. Geil. Ja, dass die Nudeln den Geschmack bekommen. Und dann. Äh, das mangiare, oder? Mangiare. Ragazzi, venite a trovare. Ja? Siamo allo Svizzio: Pizza Napoletana, Spaghetti. Siamo tutti italiani naturalmente. Ehm, forse la migliore Pizza di Dresden, però non sono io a dirlo, dovete venire voi a provarla. Okay? Kai hast du verstanden? Ein bisschen. Du ein sprichst du ein bisschen Italienisch, ne? No? Erzähl deine Geschichte, wo hast du Koch gelernt? Wo habe ich Koch gelernt? Ja. Ich lerne heute noch Heute von dir? Ja, das. Ja? No? Also, man lernt immer, man lernt man immer auch, etwas. Ich lerne auch was von dir. Man das soll es immer geben und nehmen. No? Genau, man soll sich auch nie zu schade sein, dort nein, nein. irgendwo äh, noch weiter zu lernen im Leben. Also, no? ich habe das Problem manchmal im Restaurant, no? die Koch, da kommt ein neuer Lehrling und die sind immer eifersüchtig. Den Koch, nein, ich zeig dir nicht wieder. Nein, ich bin. Überhaupt nicht eifersüchtig. Ich lerne auch von dir. Genau. Das ist, äh, man muss sich immer ergänzen. Und das ich sage immer, meine Leute, Leute, muss euch nie eifersüchtig sein. Genau. Weil eine äh, mehr kann als du. Das bedeutet nicht, dass du schlechter bist. Vielleicht hast du ein anderes Talent. No? Das dass ist der die, Punkt. Das die andere nicht hat. Aber man muss immer schauen. No? Jeder ist für sich sein, sein, sein Meister halt. Genau. Ne? in seinem, Sicher. was er tut. Also wo habe ich gelernt, äh, kochen gelernt? Ich habe kochen gelernt in einer Ausbildung quasi, ganz klassisch, äh, im Hilton in Dresden. Ah, okay. Drei Jahre lang. Äh, danach bin ich äh, in die Schweiz gegangen für eine Saison. Okay. Und äh, kurz darauf, mehr oder weniger, habe ich dann also die einen oder anderen kleinen Jobs gehabt. In der Dresdner Neustadt war ich unterwegs. Äh, dann Villa Emma auf dem im Weißen Hirsch oben. Okay. Äh, Parkhotel und äh, dann war schon einer der Pioniere in Dresden als Mietkoch ah, okay. und habe mich zur Verfügung gestellt. Also okay. quasi Restaurants geholfen, wenn Urlaubszeit krank ah, etc. Okay, okay. Bin ich als, als Koch, als einer der Pioniere mit einem Kollegen damals zusammen äh, ja, unterwegs gewesen. So, Alessio, okay. ich würde sagen, so. hier, die Pasta ist soweit. Die Pasta ist soweit, okay. Dann komme ich mal zu dir hier. Okay. Das gebe ich dir. Also ich nehme jetzt ein bisschen. Okay. Jetzt müsst ihr euch bloß noch vorstellen, so 25 Grad, oder? Ja, das ist. Ähm, es ist 21 Uhr, oder? Ja, klar. Du, vor Woche bei uns, die haben. Ähm, du brauchst eine Kelle ja, ne? Ja. Die haben äh, Sonntag in Palermo die haben gebadet, Leute. Gebadet. Überlege mal. Ja, das hast du mir gezeigt, ne? Schön. Schön, Spaghetti. No? Guck mal, wie geil ist. Ich Was ist hier los? Was ist hier los? Ich, mag, ich mag immer ein bisschen... Wasser, okay. Lassen wir noch ein bisschen kochen. Okay. Grazie, Kai. Prego. So. Naja, da haben wir es doch. Der Pulpo. Der Pulpo wie, ist äh, fast fertig. Wie bekommen wir jetzt bei dem Pulpo raus, ob der gut ist oder nicht gut ist? Ja. So. Dann nehmen wir eine. Ähm, Was brauchen wir? Eine Schüssel habe ich hier. Schüssel. Du musst einfach, siehst du, ist noch nicht so richtig äh, farbig, ja? Du nimmst so ein eine Messer, okay? Und dann, siehst du, dauert noch ein bisschen. Mhm. Ja? Du kannst ihn okay. aber auch übergaren, du kannst ihn du zu, zu, zu weich kochen, ne? Genau. Dann löst sich im Prinzip die Haut dann ab. Genau. Aber wir wollen nicht zu weich kochen, das dauert noch 10 Minuten lassen wir rein. Und, äh, und dann tun wir hier rein. Ein paar äh, Tentakel. Okay. Ja? Und den Rest okay, machen wir Salat. Okay, auch ganz einfach. Ganz einfach: Salz, Pfeffer, Knoblauch und dann ein bisschen Petersilie. Okay, das müssen wir ein bisschen noch 10 äh, Minuten stehen, weil. Die Salat muss schön weich. Ja? Okay. Wir kennen, dass die Polpo, die Oktabus, immer so die Leute sagen: Nee, das ist eine Gummisäule. Das ist keine Gummisäule. Das Problem, wenn ihr Gumm, die Gummisäule äh, gegessen das war falsch gekocht. Das war falsch. Deswegen muss noch mal 10 Minuten, weißt in du, in Wasser kochen. Ja? Dann wird dann weich. Korrekt. Action. Action? Okay, jetzt. So, okay. Nehmen wir die Pulpo raus, oder? Ja, Pulpo raus. Mhhhh. Oh, Schwizio. Das ist ein Traum. Ge gusto. So. Bravo. Alessio, den machen wir hier drüben hin. Genau. Ne? Weil wir möchten uns jetzt noch hier einen Pulpo-Salat machen. Ne? Genau. So, jetzt ich nehme das Octavus. Die okay. machen wir erstmal ein bisschen aus, oder? Die nehme ich dir weg. Nehmen ja, wir also den Kopf weg. So, was machst du jetzt, Alessio? Jetzt ich schneide ich das Oktabus, machen wir Oktabus-Salat. Okay. Jetzt nimmst du erstmal ihm im Prinzip seinen Seine, äh, Sack weg. Genau, das Ganze. Kopf weg, Augen weg. Kopf ja? weg, Augen das weg. Tun Zeig mal hier Zeig mal her hier. Du Na, das ist im Prinzip jetzt die Tintenfischtube. Genau. Ne? Ja. Hier ist die Augen. Hier, Schau mal. Weil ein bisschen Anatomie möchte man ja auch noch das mit rüber geben. Ne? Das ist die Augen von dem Polpo. Das ist sehr heiß. Okay. Das ist weg. Heiß, ne? Sehr heiß. Mutogaliente. caliente. Caliente, okay. Das ist die Augen, geht weg. Okay, das geht weg. Das okay. ist blau. Das machen wir kleine. Hier machst du mal hier die Augen weg, ne? Ja. Okay. Nudeln rein. Das ist der Mund. Okay, Und das machen wir. Die Oktopus-Salat. <lacht> Olivenöl, Tonnenblätter immer gutrerer, franteuerer gutrerer. Okay. Schön viel Öl. So, da kommt Petersilie. Schön viel Petersilie. Muss schön grün sein. Okay. Okay, was noch? So, Pfeffer. Für die Pepe. Pepe. Okay. Ich mache noch ein bisschen Salz, normalerweise haben wir schon in die Wasser Salz reingetan, aber ich mache noch ein bisschen, das ist ein guter Salz. Ja. Schönes Bergkernsalz, ne? Ja, www.cucinata.de, besuchen Sie unsere Shop online. So, was noch? Okay, eine äh, Zitrone, bisschen. Ja. Bisschen Säure? Ja. Normalerweise ja ich mache ein bisschen das sind deine Bio äh, Zitrone ja schau mal hier machst du hier noch ein bisschen Abrieb ja nee ich mache machst so du so okay im Ganze so so die Schale im Ganze Mann ja okay So, ja, Alessio, jetzt müssen wir probieren noch, oder? Noch ein bisschen Öl. So, wenn äh, ihr möchtet, ihr Lieben, könnt ihr ein bisschen Kinoblau eintun. Kino Blau, ein bisschen Staudensellerie, je nachdem. Ne? So hm. Mama, ich liebe dich. Danke, dass du mir herbeigebracht hast. Wirklich lecker. Alessio. Bam. Bam. Okay. Zeit zum Anrichten, oder? Okay, jetzt gehen wir essen. Und dann gibt's Mangiare. Mangiare. Mangiare. Mangiare, Mangiare, Mangiare. Und arbeiten dort so eine kleine Portion von der Spaghetti ein, oder? Ja, machen wir. Zum Rucola-Salat hat man gesagt nur ein bisschen Olivenöl. Etwas Pfeffer und Salz. Mhm. Im mit dem Ding in die Mitte. Rucola, ja. oder? Ja. So. Soll ich schon noch ein bisschen Rucola unten drunter betten? Ja. Okay, schau mal. Geil. Italien Food zu Hause. Ganz einfach, 10 Minuten, ist fertig. Italienische Küche ist einfach. Du bist Olivener, Und keine Schnick kein Schnickschnack. Kein Schnickschnack, ne? Kein Schnickschnack. Schnickschnack, Schnickschnack. Das ist fertig. Das ist oder? fertig, oder? Ja. Also, Alessio, pass auf. Ihr Lieben, unser Dreierlei, oder? Genau. Polposalat, Rucola-Salat mit Kirschtomaten. Und eine schöne Spaghetti mit Frutti di mare. Frutti di mare, alla mamma. Grazie mamma. Okay. In diesem Sinne, ihr Lieben, nachkochen, schmecken lassen. Bam! Bam? Ja klar. Hey Bam. Hey, wo sind wir am Freitag und Samstag? Erika Müller, aber da ist es durch jetzt, weil das kommt viel später. Okay. Gut. Okay. okay ihr Lieben, macht's gut. Schaut rein, kommentiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr ganz einfach mal eine Inspiration uns geben würdet, was wir für euch vielleicht mal kochen möchten oder vielleicht gibt es sogar einen oder anderen, der sagt, hey Rizzo, ich, ich möchte mit dir unbedingt kochen. mal kochen, dann melde dich ganz einfach. Okay. Also haut rein, tschüss, Ciao. macht's gut. Ciao.